Ich bin Maha Kohan und begrüße dich mit den Worten meiner Liebe, O Marthasand. Ich komme aus den Bereichen der Wirklichkeit zu dir und trage die bedingungslose Liebe in jedem meiner Worte zu dir. Ich bin der Engel, welcher dich unterstützt, bei dir selbst zu bleiben. Ich bin der Engel, welcher dir hilft, deine ureigene Kraft und Stärke zu spüren. Ich bin der Engel, welcher dir hilft, dich abzugrenzen. Je mehr Du Dich abgrenzt, desto stärker leuchtet Dein inneres göttliches Feuer. Und so spreche ich über die Abgrenzung zu Dir, da heute diese Energie so stark gebraucht wird. Und gleichzeitig bringe ich Dir das Gefühl für Dich selbst, deinen wunderbaren Lichtkörper zu spüren und bestätige dir, dass du gerade so, wie du jetzt bist, richtig und gut bist. Manchmal schwingen die Energien des Kollektivs ziemlich stark und du spürst vielleicht Gedanken und Ängste der anderen Menschen. In diesem Falle ist es sehr hilfreich für dich, wenn du in dein Herz eintauchst und das Licht der Liebe einatmest. Denn allein durch dieses Licht der Liebe baut sich die Energie des Schutzes um dich herum auf und es wird dir leichter fallen, dich von negativen Energien abzugrenzen. Vielleicht magst du es jetzt einmal ausprobieren. Denn es ist immer gut, in der bedingungslosen Liebe zu schwingen. So atme doch nun einmal das Licht der Liebe in dich hinein. Dehne dich dabei aus zu einer goldenen Sonne und fühle, wie du dabei kräftig und stark wirst, wie sich deine Aura ausdehnt und wie das Licht der Liebe außen und innen in dir schwingt und dich mit dem natürlichen Schutze des Lichtes umhüllt. Mahakohan. Schick dir auch den platinfarbenen Strahl, welchen du in deiner Aura aufnehmen kannst, welcher nun die Abgrenzung und den Schutz verstärkt. Dann möchte dir Mahakohan noch sagen, wenn andere Menschen, Kinder oder Erwachsene dich manchmal an die Grenze deiner Ruhe bringen, dann grenze dich auch ab, lasse das Licht der Liebe fließen und erinnere dich an den platinfarbenen Strahl, du wirst fühlen, wie es dir hilft, Und Maha-Kohan möchte dir auch noch sagen, dass du so unendlich geliebt wirst, dass du von allen Engeln geliebt wirst, denn genau so wie du jetzt bist, bist du richtig und gut. Und dass du dir keine Sorgen zu machen brauchst ob du vielleicht zu wenig tust, oder dass dein Licht nicht stark genug leuchten würde. Dem ist überhaupt nicht so, denn du bist noch so viel mehr, als wie du glaubst. Du bist so ein wunderbares, großes Licht. Und wenn du nur ein ganz klein wenig von diesem großen Licht in dir annehmen kannst, dann wirst du auch beginnen, dich selbst immer mehr zu lieben. Und wenn du dich selbst liebst, werden dich auch die anderen lieben. Und so nimmt die Liebe in ihrer Kraft und Stärke in dir immer mehr zu. Genau das ist es auch, was Lady Gaia hilft. Denn wenn du voller Licht und Liebe strahlst, kann auch Lady Gaia dieses Licht aufnehmen und strahlen. So kann auch Lady Gaia Schutz und Abgrenzung erfahren, denn du bist mit allem verbunden, im Kleinen und im Großen. Dem Lichte zu dienen bedeutet, der Liebe zu dienen, es bedeutet zuerst, sich selbst zu lieben und damit alle Wesen zu lieben und zu achten, indem du deine Aufgabe, dein Tun und Wirken erkennst, hier auf der Erde, indem du erkennst, dass genau das, was du tust, richtig ist, dass es genau deine Aufgabe ist, durch dein Tun dein Licht erstrahlen zu lassen und dass sich dabei deine Liebe immer mehr ausbreitet und in diesem Moment du immer mehr wächst. Dass dabei auch dein Selbstwertgefühl wächst und du erkennst, dass alles ein Kreislauf ist, denn wir sind alle zusammen verbunden. Deswegen fühlst du auch manchmal negative Schwingungen. Das gehört auch dazu, denn du lebst hier in der Dualität und oftmals transformieren sich diese Schwingungen durch dich. So darf dies auch sein, denn du bist doch ein starker, großer Lichtarbeiter. Nun weißt du schon, dass du dich mit dem Licht der Liebe schützen kannst, welches in dir brennt. Diese Liebe trägt eine sehr, sehr große Kraft, mehr als du denkst. Denn diese Liebe ist die direkte Liebe aus der Wirklichkeit und sie ist einfach da, Sie ist da, ohne irgendeine Bedingung und hüllt dich ein, schützt dich und verbindet gleichzeitig alle Menschen mit allen Lebewesen und Tieren. Wir alle sind über die bedingungslose Liebe verbunden. Maha Kohan möchte nun deine innere Strahlkraft, deiner inneren Liebe in deiner göttlichen Flamme stärken. Und so werde ich dir die Energie der Abgrenzung übertragen. Dafür bitte ich dich nun einfach, dein Herz zu öffnen und all deine Zellen zu öffnen, dich bereit zu machen, das Geschenk anzunehmen, welches nun überbracht wird. Ich beginne jetzt. Und so ist es geschehen. Die Energien des Schutzes und der Abgrenzung flossen in deinen Lichtkörper und in deine göttliche Flamme. Ein Geschenk von Maha Koran, der Engel an deiner Seite, welcher dich unterstützt im Vertrauen zu dir selbst welcher dich unterstützt, dir zuzutrauen, deine Größe anzuerkennen und in tiefster Liebe zu wirken. Je mehr du in dieser tiefen Liebe schwingst, desto größer wird deine Liebe zu dir selbst werden. Die Engel sagen dir so oft, Ani, O oh Heaven, O oh Drach, du bist so unendlich geliebt. Und diesen wunderschönen Satz möchte ich dir heute energetisch überbringen, so dass du ihn niemals mehr vergessen kannst. Denn in diesem Satz schwingt so viel mehr, so viel mehr göttliche Energie, als du es jemals ermessen kannst, solange du auf der Erde lebst. Und die Engel, sie singen, Ani, O Heavet, O Drach, für dich. Sie singen und singen. So ist es für mich und alle Engel die größte Freude, wenn wir dir Botschaften überbringen dürfen von der geistigen Welt wenn wir hochenergetische Botschaften zu dir bringen dürfen, zu dir auf die Erde. Denn die geistige Welt weiß, wie sehr du diese Botschaften benötigst. Und außerdem möchten dir die Engel immer wieder sagen, wie sehr sie dich lieben, wir können gar nicht mehr damit aufhören, dir diese wunderbaren Worte zu sagen, dir zu sagen, wie sehr wir dich lieben und es wird uns niemals langweilig dabei, denn es ist so schön, dir zu sagen wie sehr wir dich lieb haben. Und so hülle ich dich ein in die Worte meiner Liebe, begleite dich in deinem Sein und sende dir noch einmal alles, alles, was himmlische bedingungslose Liebe bedeutet. Direkt aus meiner eigenen göttlichen Flamme. Mahakohan freut sich sehr, dass er heute zu dir sprechen durfte. So werde ich mich nun aber langsam wieder von dir verabschieden. Die Energie jedoch wird noch ein wenig bleiben. Und dich begleiten. Aber jetzt ist es Zeit für mich zu gehen. Es ist Zeit für die Worte des Abschiedes. An Anascha.